Keine Tipps. <lacht> Lasst sämtliche Hoffnungen fahren, denn das hier ist euer Ende. Äh. Okay, ich bin verwirrt. Äh. Äh, Fisch wandelt durch Raum und Zeit. okay. Ah. <lacht> I will guide you to the depths of darkness. Was zum ah, Wo bin ich? <lacht> uh what the fuck? Äh uh, ist das ist ja wie ein Raid Boss, Leg mich. Ah. Korruption, Greife B, muss zum selber an, okay. Der hat einen Bonus Korruption. Okay. Ah. Ah, perfekt. Ah. Oh. Ich bin schon am Boden. Was zum Teufel ist hier aber. Oder wie macht uns fertig. Okay. Ah, oh, hat er geschossen. Einen guten Rad, Daniel. Bleib einfach von den Löchern da weg. Ich weiß nicht, ob das wirklich funktioniert oder so. Ja, funktioniert nicht. Schon gut. Oh. Oh, geht sogar weg nach einer Zeit ja boah Was? Ich bin ich zufällig herumgerollt und hätte mich da viel getroffen ne oh. das ist unser mächtigster Gegner bis jetzt ey. ja irgendwie schon ist das größer geworden Mähmäh ob nicht. Das ist das ist natürlich Scheiße. wir haben keine Waffen gegen dafür und auch keine Rüstung. Äh. das war sowieso nicht eine Rüstung. Ja, ich meine schlecht für dich also. Der eine Part jedenfalls. ist das schnell. Oder ja. Lass mich wieder beleben. Ich konnte dich sogar wieder beleben. da drei Löcher. Ey. Kommt das glaube ich aus dem Rechten? Also pah. Ja, aus der Mitte. ja hey, Ich habe dich doch getroffen. Alter, soll ich ruhig irgendwo rauskommen, ey? Boah. Ey, das ist meine Mini nicht hochgegangen. Alter, diese Kugeln machen echt viel Schaden, ey. Boah, das kam direkt bei mir raus. Motherfucker. Oh Gott, jetzt bin ich schon wieder... Alter! Oh. <lacht> das gibt's doch nicht, ey. <lacht> Leck, leck, bewegst dich doch gar nicht. Ja, deswegen ja, leck. Man kann ich mich nicht bewegen. Ich verarschen. Rechts, Mitte, Rechts. Bonk. Warum ging meine Mine nicht hoch, zum Teufel? Oh Gott, jetzt wird's sauer. Äh, was zum? Was ist los? Also, äh. Ah. Oh Gott. ah, Ah Gott. Ah. Er hat sich gerade beruhigt, Daniel, schnell, schnell, schnell, schnell, schnell. <lacht> gut, gut. gut. Beat, beat. Ich gehe schnell hinter diese Scheiß dinger da, Daniel, die schießen auf dich. Was auf. Ach so, da. Ja, ich gehe immer dahinter, ey. die schießen <lacht> oh, in die Richtung. Oh. Ah, ich. Eine Spritze habe ich doch, aber... Ja oh, oh Gott. Ja. Sink into darkness. Ah, ich hätte dich jetzt wieder. Ja, Schaffen wir sowieso nicht mehr. Ich sag das nicht, Daniel. ich sehe nie, wenn die auftauchen. Ey. Ich habe das auch jetzt. Ja, die schießen sogar gegen oh, ah. Ich mache aber irgendwie meinen Spaß. Oh fuck! <lacht> ja, ich höre. noch okay. keine ich mehr nee. alter exist! ja hat ja mal mehr Angriff drauf ey. es lernt dazu da wir müssen auch dazu lernen dass den paar angriffe einfach du französischer frostfrescher oh. Oh. Das war's. Ja. Ich stehe immer noch. Oh. Ich stehe wie ein Gott. Ich kann sogar abklatschen. <lacht> ja, genau. <lacht> okay, das war's okay. wohl <lacht> Das war ein Auto hier. Hey, das war ein bisschen zu krass. Ach, das schaffen Okay, dann lass mal sehen. Ich liebe das, die Waffen zu ziehen. Das sieht geil aus. Weißt du, wie mein Schwert ja. aussieht? Das sieht aus wie irgendwie die Waffe von Rico. Hat auch so ein Auge und hat es so komisch ja, gefunden. Sieht generell aus wie Rico. Warum sagst du nicht einfach, hat er nicht ein Schlüsselschwert oder von Nein. welchem Teil redest du? Ich meine, ja. der ja. hatte ja so ein dunkles Schlüsselschwert im zweiten Teil. Ja, der vorher war hatte der, der aber. Erste. Alter, okay, ja das wird schwer. Die Kugel ist unglaublich schnell, ey. Ich könnte kaum reagieren, den Geschweige den zurückschießen, ey. Das wird nervig. Ja, so viel Schaden hat er jetzt nicht gemacht, aber. Ja. Ich könnte kaum reagieren, ey. Geschweige den zurückschießen. Oh. Okay, ja kann man noch zurückschießen. Aber diesmal okay. ist es geschafft. Oder oh, hat scheint keinen Schaden gemacht zu haben. Äh, das ist jetzt oh. betäubt, Okay. okay. Er teleportiert sich? Oh Gott! Hustet. Da ist es. Hier kommt es bei mir. Oh, ja, Scheiße. Das ist wieder so ein Angriff. Da hat der so Ausrufezeichen über seinem Kopf. Oh Gott, der macht seinen Käfig. Äh? äh. Geschockt. Das könnte schwer werden. Der macht eine Menge Schaden. Äh. Äh. äh. äh. Bei mir ist Au. Oh Gott. Au. Mehrmals. meine nicht da ich mache nur einen schlag da sind irgendwie 45 verschiedene zahlen da oh, wird mich verarschen hinter mir bei mir also ich bin ausgewichen <lacht> Boah, ich komme Au. ich, komm. ich stehe irgendwie <lacht> Ja, bei mir nicht bei mir kommt gar kein kommando Uah. okay ich glaube die dinger zurückschießen kannst du glaube ich vergessen Bin ich, ich habe es geschafft aber das... scheiße ich wusste nicht dass der zwei schießt ich dachte er hat jetzt nur auf dich geschossen weil oh, der teleportiert sich wieder oh, ich hasse diesen angriff ey. Warum kommt der eigentlich immer auf mich mit der Scheiße? Ja, ich würde auch lieber, wenn er ein bisschen zu mir kommt. Boah. Komm her. So also, der schießt jetzt wieder, oder? Oh Gott. Ah, super, ey. die zwei kamen bei ich habe nur eine zurückgeschossen. Ich wusste nicht, dass die zweite auch auf mich zukommt. Ey. Lässt mich. Oh, ich, krieg, ey, ich krieg die Kugel nicht gesehen, Alter. Irgendwie ist die jetzt komisch, viel zu schwer zu sehen irgendwie. Als würde die beim ersten Mal verschwinden und dann, uh, das ist irgendwie merkwürdig hier. Ich habe gesehen, wie der geschossen hat, er oh Was macht der jetzt schon wieder? Oh, nee, nicht der Scheiß. Und die Wolken. Ja, ich werde jedes Mal, ich bin tot. Ah, ah. Oh. ah <lacht> Ja, ich wollte. Yeah, scheiße, Alter. Ey. Ah. Ich bin nicht klar mit dem ey Und mir geht eigentlich nur so ich. ich krieg die ich krieg die scheiß wolken nicht ausgewichen ey. mich fast sofort ey nein bleib hier macht der ja. jetzt schon wieder oh gott Boah. <lacht> krasse diese Attacke, oh, der ist wütend da oh, super. Wow. Ja, ich habe, das war jetzt nur Reflexe, das war nicht geplant. Ey. Ja, ich bin am anderen Ende der Welt. Ich geh weg, Daniel. Ich habe nur noch zwei Trinkpäckchen ja, Ich habe noch drei. Aber jetzt kommt er schon wieder, pass auf, Daniel. Der... Wo zum Teufel ist der? Ich glaube, der tut wieder da unten auftauchen. So. Ey, ist nicht so schlimm wie das lila Vieh, aber es ist schlimm. Ich glaube nicht, dass wir das schaffen. Der Scheiß Blitz, der tut mich immer so killen. Wo ist denn der? Weiß er nicht. Also hier ist die Musik am lautsten. Also da ist er. Da ist er. Boah. Der ist auf einmal aus dem Nichts aufgetaucht. Ist der in einer anderen Dimension oder was? Der schießt wieder, pass auf! Boah, war da knapp! Ich hab zurückgeschossen. Nein, Daniel, warte, ich komme. Aber finde ich doch irgendwie einfacher, die zurückzuschießen aus irgendeinem Grund. Ich nicht, ich hab irgendwie voll die Probleme damit Oh Gott! Der macht wieder die Wolken, Ich hasse diesen Angriff. Noch der im Baum? Ah! Ich werd die ganze Zeit davon getroffen. Ich bin tot. Ich komm nicht klar mit der Scheiße. Ich hasse diesen Angriff, ey, Mann! Was auf, der schießt jetzt. Ah! Ja, ja, schon wieder. Ich bin tot. Ja, kannst mich nicht wiederbeleben, Daniel. Oh Gott. Gibt mir nur einen Schwanz wenigstens? <lacht> äh, ja, ah. <lacht> äh, einen habe ich noch <lacht> für Sie oder verscheuche den Bären auf. Ja, klar, wie soll man das denn machen? Ja, halte ich der Quelle da. Ey. <lacht> Atuga, Atuga, Atuga. auch Er lebt in dir. Daniel, die Kraft aus dem Inneren. Nutze die. Was auf, der kommt. Die Kraft aus dem Inneren, nutze sie. Ja, so <lacht> Nur besser war <lacht> nicht schon wieder Ach, das besser als ich dann ist gut war dieser besser hat mich ja von eingesperrt ich bin ja irgendwie sein nettes spiel ja, nicht so mehr so gut gemacht hat irgendwie nicht so oft Warte, ich komme da nicht mal rein hm. also auf der... ich hasse diesen angriff ey. Ja, das ist halt intro ich weiß ich höre sie wenn du nur bei dem angriff oh auf du siehst nicht gesund aus. <lacht> dann roll ich da in diesen käfig rein ey. Oh. ich stehe aber noch ich stehe noch